Räumannplatz, Endstation, umsteigen zu den Linien 6, 7a, 65a, 66a, 67, 67a, 68a und 70a sowie zu regionalen Autobuslinien. Bitte alle aussteigen. Wendefahrt Räumannplatz Keplerplatz. Umsteigen zur Linie 14a. Südtirolerplatz. Umsteigen zur S-Bahn und zu den Nahverkehrszügen der ÖBB Zu den Linien O, 13a, 18 und 69a sowie zu regionalen Autobuslinien. Fernreisezüge verkehren ab Meidling. Erreichbar mit der S-Bahn. Taubstummergasse. Karlsplatz, Oper, umsteigen zu den Linien U2, U4, D, 1, 2, 4a, 59a, 62, 65 und zur Lokalbahn nach Baden sowie zur Linie 3a. Stephansplatz, City umsteigen zur Linie U3 und zur Linie 1a sowie zur Linie 3a und zur Linie 2a. Schwedenplatz, umsteigen zu den Linien U4, 1 und 2 zur Linie 2A sowie zum Flughafenbus. Change here for airport bus. Nestroyplatz, umsteigen zur Linie 5A. Bitte beachten Sie im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit, dass nach der Abfertigung des Zuges mit den Worten zurückbleiben bitte, das Ein- und Aussteigen verboten ist und achten Sie auf den Spalt zwischen Bahnsteig und U-Bahn-Türe. Praterstern, umsteigen zur S-Bahn und zu den Zügen der ÜBB, zu den Linien U2, o 5 und 80A sowie zur Linie 82A. Vorgartenstraße, umsteigen zur Linie 11A sowie zur Linie 11A. Zugang zum Schifffahrtszentrum Donauinsel Kaisermühlen Vienna International Center Umsteigen zu den Linien 90a, 91a und 92a sowie zum Flughafenbus. Change here for airport bus. Sowie zur Linie 20B Alte Donau, umsteigen zur Linie 20b. Kagran, umsteigen zu den Linien 26, 26a, 27a, 93a und 94a sowie zum Flughafenbus Change here for airport bus. und zu regionalen Autobuslinien. Kagraner Platz umsteigen zu den Linien 23A, 24A, 26 und 31A. Rennbahnweg, umsteigen zu den Linien 25A und 27A. Adalara Straße. Großfeldsiedlung, umsteigen zur Linie 29A. Leopoldau, Endstation. Umsteigen zur S-Bahn und zu den Zügen der ÜBB, zu den Linien 29a und 32a sowie zur Linie 125. Bitte alle aussteigen. Wendefahrt Leopoldau